Ich arbeite bei der Deutschen Bundesbank, und zwar im Bereich IT-Projektmanagement-Services. Die IT ist total lösungsorientiert. Digitalisierung ist bei uns so ein riesengroßes Thema im Moment. Und Digitalisierung und Science Fiction ist ja nicht ganz so weit auseinander, oder?